Wie wichtig ist eine Eignungsabklärung? In einem Bewerbungsdossier für eine Lehrstelle gehört sie neben einer und der Bewerbungsschreiben meistens dazu. Aber wie aussagekräftig ist so eine Eignungsabklärung für mich als Lehrbetrieb? Meine heutigen beiden Gäste sind Experten in diesem Bereich und entwickeln selber Eignungsabklärungen. Ich bin Marc Purchert und das ist die zehnte Folge von Inside Berufsbildung. Hoi Hans-Peter, hoi René, schön sind Sie beide da. Merci für die Einladung. Merci für die Einladung, ja. Könnt Ihr Euch kurz vorstellen, was macht Ihr genau in eurem Alltag, Hans-Peter? Also ich bin Berufsberater, Berufs- und Laufbahnberater, habe eine, eine längere Karriere hinter Ich habe zuerst Beruf geklärt, Maschinenzeichner. Ich habe dann Matur gemacht, Psychologie studiert und ich arbeite jetzt als Berufs- und Laufbahnberater, neben den ganz normalen, die Beratungen, die ich durchführen, mithelfen, Tests zu entwickeln, Aufgaben zu entwickeln und die in den Test bringen. Und du? Ne? Ich bin Brusser Studienberater, habe eine Zusatzausbildung als Sportpsychologe gemacht, bin auch noch Berufsbildner. Seit gut 30 Jahren entwickelte ich Eignungsabklärungen. Ich gründe multi MultiCheck und habe mit meinem Kollegen Hans-Peter auch den Berufsscheck von Justi konzipiert. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung für das heutige Gespräch und wenn ich so ein bisschen zurückdenke an meine Berufswahl zum Thema Eignungsabklärung kommt mir so in den Sinn ein grosses Klassenzimmer, 20, 30 Jugendliche in einem Raum, Pult sind so abgetrennt mit Kartonwänden und alle sitzen auf einem PC und müssen über mehrere Stunden verschiedene Aufgaben lösen, löst oder hat auch mal so ein bisschen Stress ausgelöst. Nachher war es mehr erschöpft und ich glaube, viele stellen sich so auch eine Eignungsabklärung vor im klassischen Testcenter. Wir werden heute aber ein bisschen anschauen, was gibt es für verschiedene Arten und vor allem spannend heute auch ein bisschen anschauen, wie aussagekräftig ist so eine Eignungsabklärung und auch, wie soll man dann als Lehrbetrieb mit dem Resultat umgehen. Das sind so ein bisschen die Fragen, die ich heute mit euch beantworten möchte. Ich möchte aber so ein bisschen zum Start darauf eingehen, wie ist das Ganze entstanden, also wieso hat es überhaupt eine Eignungsabklärung braucht? Also es ist so, dass äh, Berufsbildner auf uns zugekommen, für Eignungsabklärungen zu machen, weil sie Schwierigkeiten hatten mit äh, Zeugnissen, weil je nach Schulhaus, je nach Lehrer, sie, äh, die äh, Zeugnisse sehen ein anders aus und es ist schwierig, dafür zu vergleichen zu machen. Und eine Eignungsabklärung, die überall in der Schweiz genau gleich ist, die kann man dann auch wirklich vergleichen sie Ziel war wie eine wie eine Schweizweite Abklärung zu machen, wo man, man alle brauchen sozusagen. Genau, ja. Und wann hat das angefangen oder wann ist da der Start gewesen? Das ist 1996, gewesen. da haben wir angefangen und zwar mit der Ascom. Die ist auf uns zugekommen, so wie Hans-Peter vorhin gesagt hat. Und dann sind wir in die Entwicklung hineingegangen. Zuerst Papier- und Bleistift. Und wir hatten die Möglichkeit, gehabt, das mit einem Informatiker und mit einem Laptop bzw. mit einem PCs zu machen Das war der Einstieg im 1996. Ab 2000 haben wir das immer besser machen. Oder? Es gab noch andere Leute, gegeben, wie der Basic-Check, wo dann in der gleichen Zeit gerade gleich angefangen hat. Gut, jetzt kann man sagen, inzwischen nach über 25 Jahren ist das klar etabliert. Das sind eigentlich auch niemand mehr. Kannst du gleich kurz einen Überblick geben, ähm, Hans-Peter? Was wird so geprüft in einer normalen oder in einer, klassischen, in einer klassischen Eignungsabklärung? Genau, ich nehme jetzt das Beispiel vom Berufscheck. Dort haben wir einerseits die sogenannten Fachkompetenzen. Das sind grundsätzlich mal Schulfächer, also üblich Deutsch, Französisch, Englisch. Denn Mathematik ist sehr wichtig, nach Sachrechnen, Algebra und Geometrie. Und neu jetzt ist auch drin Hörverständnis, weil das merken wir, dass das oft ein, ein Problem ist, zu zuhören und dann wirklich verstehen, was da eigentlich gefragt ist. Dazu kommen auch Potenzialaufgaben, also das ist Konzentration, Logik, die Merkfähigkeit, sehr wichtig, Problemlösen. Und ein räumliches Vorstellungsvermögen. Und jetzt ganz neu, jetzt so beim Berufscheck, gehen die Handlungskompetenzen. Was ist echt der Grossteil, den man in der Schule hat, den man eigentlich auch so prüfen sollte? Oder auch gewisse Sachen, die weitergehen, Das nur die schulischen Fächer in dem Sinn. Es geht weiter als die schulischen Fächer, weil oder die Sachen, die ich nicht so als Potenzial habe bezeichnet habe, sind die Sachen, die hinter dem Lehren stehen. Wenn man sich nicht konzentrieren kann, wenn man nicht logisch denken kann, dann wird es so schwierig, auch wirklich Aufgaben können zu lösen. Und darum sind die jedenfalls für mich fast wichtiger als die Schulfächer. Wenn das Potenzial da ist, dann kann man schulisch auch noch etwas ein bisschen besser machen, noch mehr lernen. Wenn das fehlt, dann wird es schwierig. Und es gibt, ja, es gibt ja berufsspezifische und ganz allgemeine Eignungsabklärungen. Und ich nehme an, du hast jetzt von einem allgemeinen Beispiel geredet mit den verschiedenen Arten, die es gibt. Wo liegt denn der Unterschied zu den berufsspezifischen, oder auch wieso gibt es eine berufsspezifische Ja, berufsspezifisch ist vor allem bei multi Der tut das äh, machen. Ist aber dort schon ein bisschen fraglich, und zwar aus dem Grund, wenn zum Beispiel im technischen äh, Multi-Check, da hat es Berufe vom Zeichner zum Konstrukteur, zum Uhrmacher und da frage ich mich nachher schon, ob das wirklich relevant kann sein kann dass du die gleichen Fragen für ganz verschiedene Berufe stellst. Jetzt hast du den Multi-Check schon angesprochen, vielleicht könnten wir kurz einen Überblick geben über so die Check-Landschaft oder was sind so die gängigsten Eignungsabklärungen, die es, die es gibt? Ich glaube, was du vorhin schon erwähnt hast, du, bist, du hast von der Schule selber, von dieser Schulzeit erzählt, gehabt, da so mit, äh, wo die im, Sch im Klassenzimmer sind, habt ihr wahrscheinlich einen Stellwächentest gemacht, mit größter Wahrscheinlichkeit. Und das ist ein adaptiver Test. Das ist nicht zu vergleichen mit den Eignungsabklärungen von Basic-Check, Multi-Check oder Berufs-Check, sondern adaptiv heisst, nachher, der Test hört einfach dort auf, wo der Schüler nicht weiter kann. Also, er tut sich einfach dort genau anpassen, wird du bei der Algebra bis zu den Brüchen kommst, oder? Aber dann geht es weiter. Dort hört er einfach nachher auf. Dann wird es nachher noch schwierig, das umzubasteln, wie es so schön heisst, nachher in einen Beruf hinein. Sie haben Jobskills. Und was interessant ist, der Schellenweg-Test tut Deutsch, Franz, Englisch und Mathe Die Sachen, die vorhin der Kollege sagte, hans peter wie das Potenzial, wird nicht gemacht. Ab diesem Schuljahr 2022-2023 ist zusätzlich das Neue auch Bio, Chemie und Physik, die getestet wird. Also heisst das, der, der Stellwerk bezieht sich wirklich auf die schulischen Fächer in diesem Sinn? Ganz eindeutig. Ja, von dem geht man aus. hat aber so eine gute Sache, oder? weil der Lehrer, kann, je nachdem wenn ein Schüler gewisse Mankos hat, gewisse ja, Sachen noch nicht so hat, kann er das mit ihm auch üben. Das hat auch seinen Vorteil. Und dann hast du gesagt, der Multi-Check, der in einem spezifisch ist, und Basic-Check hast du auch noch angesprochen. Der Basic-Check, das ist wieder etwas ganz anderes noch, der tut vor allem Deutsch, Matt, ungefähr 80 bis 90 Minuten, Mathe Matt-Testen, Englisch-Testen und so Lösungsverhalten. Das ist nicht zu vergleichen mit einem Multi-Check, von dem her wiederum. Gut, eben Sehr matt bezogen. Ich glaube, das ist noch ein wichtiges Stichwort für den Basic-Check. Und den Berufs-Check, ähm, am Anfang hast du auch schon angesprochen, Hans-Peter, wir werden da auch sicher heute noch etwas vertiefter darauf eingehen. Mir ist auch ein wichtig, dass wir ein einen Überblick haben zu den verschiedenen Eignungsabklärungen Aber generell so die Frage, wieso gibt es denn auch überhaupt jetzt verschiedene Eignungsabklärungen? Ja, habe vorhin noch etwas vergessen. Es geht in der Nordwestschweiz, das ist Konton Solothurn, Argo und Beide Basel, gibt es noch den Check. P5 und so weiter, nicht? das ist auch rein für schulische Sachen, das habe ich noch vergessen. Das gehört auch noch dazu, geht aber nicht in die berufliche Seite und das ist jetzt der Basic-Check, der Multi-Check und der Berufs-Check natürlich, wo richtig berufliche Abklärungen gehen. Stellwegtest und der Check in der Nordwestschweiz sicher nicht. Also gibt es eigentlich eine schulische Abklärung und dann eher eine berufsbezogene Abklärung? Ganz genau, ganz genau, ja. Gut, wir haben jetzt einen, einen Überblick zu der Landschaft der Eignungsabklärung. Ähm, was ist denn, Hans, so ein der, der wichtigste Grund, wieso sollte man als Lehrbetrieb eine Eignungsabklärung einsetzen? Es ist einerseits eine Möglichkeit, eben, wie ich schon vorher gesagt habe, einen Vergleich zu haben, wo wirklich alle, die sich bewerben, für die genau gleich ist. Und es gibt immer die Möglichkeit, verschiedene Punkte, wie ich es schon erwähnt habe, abzuchecken und zu entscheiden, ob die wirklich die Anforderungen erfüllen, die man erfüllen sollte, damit man eine Berufslehre anfangen kann. Also du das sagst, heißt, es geht um die Anforderungen, also es ist jetzt wie eine bei der Selektion auch eine Hilfe oder eine Unterstützung Auf jeden Fall, ja genau. Und willst du sagen, das ist notwendig, jetzt hat man schon die Noten, man hat vielleicht das Vorstellungsgespräch, man hat noch das Schnuppern, also man hat schon wie verschiedene Faktoren. Wieso braucht es das noch zusätzlich? Es ist ja, wie ich am Anfang so ein bisschen gesagt habe, muss auch noch ein bisschen Stress wieder für die Jugendlichen, die machen das vielleicht nicht immer gerne. Wieso braucht es das noch? Es ist einfach ein Punkt bei dem ganzen Auswahlprozedere. Ganz wichtig ist sicher auch die Schnupperwehr, neben der Bewerbung, neben der Zeugnis. Aber, wie ich schon gesagt habe, eine Eignungsabklärung die gibt die Möglichkeit, wirklich ein Vergleichsinstrument zu haben, das für alle zusammen identisch ist. Wo alle zusammen mit den genau gleichen Voraussetzungen die Abklärung machen können, wo man sieht, was sie dort leisten können. Natürlich es ist es eine Momentaufnahme, die nicht unbedingt für alle zusammen immer ideal ist. Aber es ist ein Punkt im ganzen Bewerbungsprozedere, den ich wichtig finde. Ja, Hans-Peter, das ist etwas ganz Wichtiges, Ein Momentaufnahme. Und das ist natürlich etwas Wichtiges, das ist, ich am Anfang gesagt, habe, die Lead-Initiating-Mark. Oder vielleicht bin ich schlecht aufgelegt. Irgendetwas ist nicht gut gegangen und so, oder? dann kann der Test natürlich, oder der Check, schlecht rauskommen. Und das ist wirklich ganz schwierig, oder? für einen Jugendlichen nachher. Wegen dem ist das ein Teil in diesem Puzzle und nicht mehr. Und es gibt Betriebe, also vor allem kleinere Betriebe, die das mal anschauen, wenn sie überhaupt verlangen, bei Grossbetrieben, und das ist manchmal etwas fraglich, zu dem steht auch, wird eine Vorselektion gemacht. Dass man sagt, okay, du musst sag jetzt mal, 50, 60 Punkte haben oder je nachdem, und sonst kommst du gar nicht in Und das kann relativ schwierig werden, für einen Jugendlichen nachher überhaupt eine Lehrstelle zu kriegen. Es ist schon kritisch, wenn so eine x gebraucht wird um entscheiden, ob jemand überhaupt eine Schnupperlehre machen darf oder nicht. Das finde ich ganz falsch. Also Schnupperlehre soll eigentlich jeder, der interessiert ist, machen Und das soll nicht schon mit der Eignungsabklärung selektioniert werden, ob ich jetzt schnuppern darf Schnupper oder nicht. Ja, Die Momentaufnahme, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Oder das, das gehört man schnell einmal, wenn es jetzt darum geht oder wenn jemand es kritisch sieht. Aber ich würde sagen, es ist nicht weiter dramatisch, solange man das, das Ergebnis nicht überbewertet. Genau, das ist echt entscheidend, oder? Es ist wirklich ein Punkt im ganzen Bewerbungsverfahren. Und was ganz kritisch ist, wenn man so Gesamt, Gesamtwerte nimmt, du sagst so quasi, Du, ich möchte gerne 60 Punkte und du hast jetzt 59 Punkte, also kommt schon nicht in die Frage. Das ist ganz falsch. Man muss wirklich Detail anschauen und das so mit dem, mit dem zukünftigen Lernen zusammen anschauen. Warum ist jetzt irgendwo vielleicht das Resultat nicht so gut gewesen? Was ist da passiert? Warum gibt es da Diskrepanzen zu den Zügnisnoten, dass die so erklären? können? Und eben also dann wieder vergleichen mit allen anderen Steps, die man hat. Ich habe noch etwas als Ergänzung nicht wegen der Momentaufnahme. Swisscom zum Beispiel und andere Firmen werden nachher gehen, die wollen keinen Multi-Check mehr, die wollen gar keine Eignungsabklärung mehr, das ist ganz neu, was sie jetzt anfangen, sie führen online Interviews, äh, Fragen gestellt werden, haben sie Minuten Zeit zu überlegen und dann natürlich sie antworten und dann geht es ohne Vorselektion, und nachher werden die, wenn sie finden, oh, der passt ins Schema, das, was wir wollen, das Raster von Swisscom, werden sie nachher eingeladen, zu Interviews, zu Präsentationen, aber die oder Multi-Check oder was für Tests werden nicht mehr kommen. Das ist ein Versuch, was Sie jetzt, für das, was sie jetzt angefangen haben. Was würde etwas dagegen sprechen, wenn nicht wie ich sage jetzt die Firma, egal ob jetzt klein oder Grossbetrieb oder als Verband sagt, hey, ich mache meinen eigenen Check, ich habe genau meine eigenen Anforderungen und kann das so dann ganz genau prüfen. Da spricht heute. dagegen, das darf jeder auf jeden Fall machen. Einfach ein Punkt ist vielleicht, da denke ich zurück an meine eigene Berufswahl, ich habe mich an verschiedenen Orten beworben, habe jeden Ort müssen einen Test absolvieren und zum Teil sind die Aufgaben oder die Fragen, die da sich, identisch waren. Das heisst, man kann sich dann immer besser darauf vorbereiten und mit der Zeit weiß man ja ungefähr, was gefragt wird, was für Antworten erwartet werden und bei den Tests, welche Aufgaben das können, die kann man vorher ein bisschen üben. Vorher. Was mich jetzt auch noch wundern wundern: ihr habt eben die Eignungsabklärung mitentwickelt, die sind da sehr neu. ihr kennt die ganze Landschaft. Was würdet ihr denn einem Betrieb empfehlen, wo setzt er den idealerweise ein? Verlangt man den Gott, wenn jemand sich bewirbt? Oder später? Oder? Also ich persönlich finde, während des Schnupperns, zum Beispiel, dass, ich will die Serie vom Berufscheck reden, aber das finde ich eine ganz gute Sache. Erstens sind es so kostenlos für den Schüler. Wenn einer in den schnuppern oder einige schnuppern, dann kannst du während der Schnupperlehre den Berufsschreck, der unter 90 Minuten geht, einsetzen. Und das ist auch der Druck wird hier fortgenommen und das finde ich eine ganz gute Möglichkeit. Und vor allem gibt es nicht den Tourismus eigentlich auch noch. Wenn du jetzt nicht Detailhandelsfachfrau werden oder jetzt plötzlich ins KV gehen dann musst du nicht verschiedene Tests machen. Dort machst du einen und fertig. Und dann wird das Resultat dementsprechend ausgedrückt. Gut, ich würde sagen, wir gehen am besten noch klick neuer darauf ein, auf den Berufscheck, den du jetzt angesprochen hast. Eben, ihr seid ja auch Gründer äh, von MultiCheck, der ähm, eben ein berufsspezifischer Test ist. Das heisst, da muss man unter Umständen auch, wenn man sich für verschiedene Branchen bewirbt, entsprechend macht man auch verschiedene Abklärungen. Und doch haben die auch noch eine weitere, weitere Eignungsabklärung entwickelt. Wieso, haben die gesagt, braucht es noch den Berufscheck? Ja, die Idee ist gesehen, weil Josi hat den sogenannten Bruess-Prozess sinn, -Well oder? Und das ist jetzt an mit dem Brustfinder, wo entwickelt worden ist, wo wir übrigens auch noch mitgeholfen haben. Und nachher wird du gesehen, es geht in die Richtung kannst du während dem Schnuppern den Berufscheck machen und Das ist eine ganz gute Möglichkeit. Du bist nicht gezwungen, irgendein Testcenter zu gehen. Du kannst ihn online machen. Und interessanterweise auch der Berufsbildner, die Berufsbildnerin weiß auch, kennt auch die Aufgaben, die da drin ist und kann ganz gut abschätzen, braucht es jetzt das in ihrem Beruf oder braucht es das nicht. Du kannst die online machen, hast du gesagt. Ja. Das ist eigentlich ein einheitlicher Test in diesem Sinne. Ganz genau, ja. Genau. Und du kannst auch eben Auswertungen machen für verschiedene Berufe. Also, das heißt eben nicht, du musst verschiedene Tests machen, wenn du jetzt vom, zum Beispiel vom KV auf einen technischen Beruf wechseln Du kannst für eine, mit einem genauen Test kannst du das auch auch auswerten für KV, für einen technischen Beruf, zum Beispiel für Informatiker und du bekommst ein aussagekräftiges Resultat. Das heisst ja, schlussendlich, der Jugendliche, der sich für äh, Coiffeuse oder coiffeur bewirbt, macht den gleichen Test, wie auch die Person, die für sich für Polymech-Lehrstelle bewirbt. Ähm, ist denn, also, ist denn das gleiche Aussagekräfte oder wieso haben ihr keine spezifische Fragen über die Branche integriert oder über den Beruf? Es ist trotzdem aussagekräftig, weil wir haben hinterher hinterlegt Anforderungen für jeden Beruf. Und da sieht man auch, dass jetzt zum Beispiel Algebra ist jetzt für einen Quaphose vollkommen unwichtig also wird das auch nicht berücksichtigt im Testresultat. So kann man eben gleich mit dem gleichen Test Aussagen machen, sei das zu Quaphose, sei das zu Polymech. Ich ja, habe Ergänzung, du hast vorhin so online gesagt oder? Wir haben ja das austesten, manchmal wird man angegriffen, ja online, da kannst du Man kann schmuggeln von dem her. Und das haben wir mit Klassen auch gemacht, damit zu sprechen, schauen. Zum Beispiel ist Da hast du 50 Sekunden Zeit achtet 32 verschiedene Symbole kennenzulernen. Auswendig lernen. Und dann haben wir gesagt, du kannst mit dem Handy ein Viertel machen und die anderen nicht. Und was ist rausgekommen? die was die Vöterli macht mit dem Handy, sind schlechter gewesen. Wir nachher, bis sie schlechter gesehen. sie sich nachher ein bisschen das gemacht, bis sie antwortet, ist die Zeit schon lang durch gesehen. Auf welche Art kann man denn den, den Berufscheck überall einsetzen? Also das heißt online, das ist, oder wird grundsätzlich online gemacht. Ja. Und als Lehrbetrieb habe ich da eigentlich freie Wahl, um den im Bewerbungsprozess zu integrieren. Jederzeit, ja. Also normalerweise werden der Schnupperlehr oder wird das dann gemacht? Sei das am zwei letzten Tag oder am letzten Tag? Um dann, dass der Brustbildner die Möglichkeit hat, mit dem Lernenden, eventuell den Lernenden, das können, anzuschauen. Und ich sage, schau jetzt. Eigentlich, das, was du hier gemacht hast, wenn der das hat mir irrsinnig gefallen. Du siehst aber, im Mathe oder im Sachrechnen bist du noch nicht so optimal. Oder? Du kannst sagen, okay, los, ich gebe dir drei Monate Zeit, tue das ein bisschen aufarbeiten und dann kann er zum Beispiel zum, Be zum Betrieb zurückgehen und zeigen, was er im Rechner noch gemacht hat. Das ist eine ganz so gute Möglichkeit. Es geht ja eigentlich halt der was so die verschiedenen Abklärungen sind, aufzuzeigen, was kann ich gut, wo sind meine Stärken und wo die eventuell noch Lücken schließen. Das ist die Idee dahinter. Noch. Also sowohl sollte eigentlich eine Eignungsabklärung dem Jugendlichen helfen, aber auch gleichzeitig der Firma? Ganz genau. Ja, das ist auch die Idee dahinter, die wir beim Berufscheck wollen, verfolgen wollten. Und was ich vorher noch vergessen habe, der zeitliche Rahmen ist ganz wesentlich. Bei anderen Abklärungen geht das bis vier Stunden, beim Berufscheck 90 Minuten. Und es geht, wir haben das verglichen mit anderen Abklärungen wie zum Beispiel MultiCheck bei den Rohdaten, dass fast identisch ist am Schluss. Das ist wirklich noch interessant, ist für uns natürlich auch aussagekräftig gesehen. Also obwohl es kürzer ist eigentlich. Obwohl das er kürzer ist ja. Und aus Sicht des Jugendlichen ist es also klar, ich denke, ein Zeitfaktor ist klar. Man macht lieber eine Neigungsabklärung an 90 Minuten als an 4 Stunden. Oder auch das sind ja mehrere Nachmittage. Ganz genau, ja. Hat es sonst für die, die Jugendlichen auch noch einen Vorteil zum, oder nimmt es ein bisschen den Druck raus? Ich denke, ein Days nimmt es den Druck raus, ganz klar. Und ich muss mich erinnern, als ich noch so jung war, oder wie das war. Normalerweise machst du hier, die 30,5 Stunden gut konzentrieren, und je länger das Geld bekommt, schon so, zwischen geht es nicht gut, weiß weiss nicht was alles. Das von der Konzentrationen, vier Stunden statt anderthalb Stunden, das sind gewaltige Unterschiede. Das darf man einfach nicht vergessen, nicht vernachlässigen. Und ich glaube, wichtig ist ja, gleich, dass für, für mich als Lehrbetriebsergebnis aussagekräftig ist und ich denke, solange das gewährleistet ist, ähm, ist es natürlich auch schön, wenn der de Jugendliche weniger, weniger Stress und Druck hat in dem Moment. Ähm, es sind ja schon viele Sachen in der ganzen Berufswahl, die auf einem zukommen. Ähm, ja, aber bisschen, vielleicht als die Frage auch an euch, Würdet ihr sagen, eben es sind jetzt über 25 Jahre, 1996 hat es gestartet, würdet ihr sagen, es ist für jede Firma es Muss, eine Eignungsabklärung einzusetzen, egal ob es jetzt das Ergebnis ist, nur vom Stellwerk oder den Berufscheck oder noch ein Multi-Check-Team zu haben? Es ist meines Erachtens nicht es Muss. Es darf jeder selber entscheiden, ob er so eine Eignungsabklärung machen will oder nicht. Es, es gibt Berufe, ich erinnere mich an jemanden, der wo äh, Forstwart geklärt hat, da ist der hat mal geschnuppert, der hat mich von der hat der hat gesagt, okay, der hat mich du der hat hat hat es keinen Sinn gemacht, jetzt den noch der hat check check oder Berufscheck oder so der hat Check, geknoppt, also der wirklich jedem geknoppt, der hat mich geknoppt, der über mich geknoppt, der ich mich Darum kann ich nur anschließen. ich hatte ja relativ viele Praktikantinnen und Praktikanten von der Sportschule. Und ich habe dann, so wie sie angefangen haben, gleich noch einen Check zu machen, das sind meistens Multi-Check oder weiss nicht was, oder? Und ich habe das dann verglichen, wie sie dann die Lehre des QV gemacht haben. Es ist interessant das hat vielfach gar nicht gestimmt. Wie kannst du bei 14, 15-Jährigen schon vorausgesehen, wie das am Schluss beim QV soll sein? Und das entwickelt sich immer einfach während der Lehre wo du als Berufsbildner oder als Berufsbildner dementsprechend die Leute, wenn sie Schwierigkeiten haben, auch dementsprechend unterstützen. Ich glaube, das ist viel wichtiger. Und ich habe vielfach, du übrigens Hans-Peter auch, wir haben einen Buchentscheid getroffen. Und ich gemerkt, mit dem können wir es durchziehen und es sind nie die Besten von den Schulzeugnis. Mit denen haben wir viel bessere Erfahrungen. Genau, es ist auch noch so ein Punkt. Oder jetzt machen die den, den Test, oder die ganze, das ganze Rekrutierungsverfahren, das ist etwa ein Jahr, bevor sie überhaupt Lehre anfangen. Aber in diesem Jahr entwickelt sich die Person noch viel weiter. wo es ist nicht gesagt, dass der ein Jahr später wirklich genau der gleiche Mensch vor der Tür steht, wie man dann zumal ausgesucht hat. Einfach weil sich die Persönlichkeit verändert, weil sich die Persönlichkeit noch entwickelt. Wenn ich jetzt das jetzt zusammenfassen würde ich sagen, es ist grundsätzlich es kann ein hilfreiches Instrument sein, solange man das nicht überbewertet zu so einer Eignungsabklärung. Ich denke aber, am Ende des Tages ist immer das Ziel der Perfect Match zwischen Jugendlichen und Lehrbetrieben. Und es kann dem Jugendlichen zum einen helfen, auch bei der Orientierung oder zum Wissen, wo stehe ich im Vergleich zu dem Beruf. Und gleichzeitig für der Lehrbetrieb auch als Auswahlhilfe. Und ich glaube, so wie ihr schon gesagt haben, als Puzzleteil, wenn man das Ganze als Puzzleteil anschaut, glaube dann kann das sehr unterstützen. Und so komme ich auch schon zu der letzten Frage an euch beide. Und das wäre, was ist euer persönlicher Wunsch für die Zukunft in der Berufsbildung? Hans-Peter. Ich denke, ganz entscheidend ist eben, dass es wirklich, dass die Berufsbildung gefördert wird, dass viele Leute die Beruf lehren und nicht jeder denkt, ich muss jetzt die Matur machen und studieren gehen, weil wir immer vom Fachkräftemangel haben. Und das sind nicht nur die Leute, die studiert haben, sondern das sind auch Handwerker, die ganz wichtig sind, weil sonst würde viele viel in unserem täglichen Leben nicht mehr funktionieren. Und da sollte man wirklich schauen, die Berufslehrer, noch mehr aufzuwerten, dass sie eben wirklich einen wichtigen Stellenwert hat in unserem ganzen Arbeitsleben. zu Also diesen Worten kann ich mir nur anschließen. Ich habe vielleicht noch etwas, wenn ein EFZ oder eine Frau CFZ gemacht hat. Wir sind eine Weiterbildung oder eine zusätzliche Ausbildung machen, dass noch mehr finanzielle Hilfe kommt. Im Moment ist 50% gegeben. Ich denke aber, dort müssen wir unbedingt noch zusätzlich finanzielle Hilfe geben. Ich danke euch beiden vielmals für das Gespräch und für euren wertvollen Einsatz auch für die duale Berufsbildung. Und auch danke allen vielmals fürs Zuhören und ich hoffe, wir sind auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heisst «Inside Berufsbildung».